Seit wann gibt es Winterschlaf? Wir suchen Themen für unseren Podcast Expeditionen in die Forschung und du kannst mitreden. Bisher vermutet man, dass Winterschlaf vor rund 2,6 Millionen Jahren entstand. Das muss vielleicht korrigiert werden. Ein Team um Olivier-Marie D. vom Jurassica Museum und der Uni Freiburg hat sich mit der Evolution der Bilchmäuse beschäftigt. Dazu gehören auch Siebenschläfer. Die hatten dreimal neue Arten hervorgebracht in Zeiten mit besonders langen und kalten Wintern. Wegen des Winterschlafs? Die Forschenden studierten fossile Zähne der Nager und ermittelten so ihren Stammbaum. Weil die Zähne während des Winterschlafs nicht wachsen, entstehen saisonale Wachstumsstreifen. Man weiß also, welche Bilchmausarten Winterschlaf hielten und wie nahe sie verwandt waren. Daraus ergibt sich, dass Bilchmäuse vielleicht schon vor 34 Millionen Jahren Winterschlaf hielten. Der direkte Beweis fehlt aber noch. Spannend? Lasst es uns wissen. Wir sind ad in den sozialen Netzwerken. Tschö!